you mm -hmm. Ich bin Christiane, ich bin die, die unter admoabithilf twittert. Und wir sind jetzt seit sechs Monaten hier beim Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz gesagt das in Lageso, und kämpfen für geflüchtete Menschen. Grundsätzlich geht es bei Moabithilf darum, anderen Menschen Unterstützung zukommen zu lassen, die in unterschiedlichsten Bereichen Hilfe brauchen. Sei es ein obdachloser Mensch, der eine Unterstützung braucht, zum Amt zu gehen oder einen Schlafsack braucht, sei es geflüchtete Menschen, die. Ähm, Unterstützung brauchen bei Behördengängen und momentan hat es sich eben kanalisiert hier auf das LAGESO, weil hier tagtäglich Menschenrechtsverletzungen begangen werden und gegen das Asylbewerberleistungsgesetz verstoßen wird. Bei Twitter poste ich hauptsächlich natürlich für Moabit hilft und dort geht es immer um die Probleme, die hier irgendwie durch uns gelöst werden müssen und letztendlich geht es eben darum, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Wenn uns hier Kinderwagen fehlen, dann machen wir darüber einen Post. Wenn wir sagen, wir machen jetzt eine Demo, weil es reicht, es muss jetzt wieder auch politisch eine Bewegung geben, dann machen wir eine Demo und machen Aufrufe, selbstverständlich. Der Post betrifft eine Meldung, die ein Ehrenamtler auch aus der Flüchtlingshilfe gemacht hat. Er hatte ähm, die die ganze Nacht mit einer anderen Ehrenamtlerin kommuniziert, dass er einen ähm, 24-jährigen Syrer bei sich hätte, der äh, erkrankt ist aufgrund der desolaten Wartezeiten hier bei der GESO. Er hat dann später geschrieben, dass der junge Mann verstorben ist und es hatte sich dann ähm, am nächsten Tag halt herausgestellt, dass das Ganze drehbuchartig und perfide einfach erlogen war. Und das geht gar nicht. Letztendlich ist es natürlich so, dass wir vorher schon ähm, aus dem rechten Spektrum ähm, schon Menschen natürlich hatten, die ein Auge auf uns hatten. Wir hatten vorher schon eine Bedrohung, aber das ist natürlich was, da warten die drauf, dass jemand wie wir einen Fehler macht. Durch diesen Post, der geteilt wurde, gab es eine gewisse Unruhe. Wir haben aber nicht wirklich Vertrauen von Bürgern verloren. Also es ist schon ein großer Gap zwischen dem, was in den sozialen Medien passiert und was draußen passiert. Auch wenn die Presse gerne von Überforderung schreibt, gibt es diese Überforderung bei uns im Haus nicht. Du kommst hier rein. Das ist chaotisch und dann findest du irgendwie in dem Chaos eine Struktur und darin findest du unglaublich viele Menschen, mit denen du den ganzen Tag Spaß hast und kannst mir eben empfehlen, einfach mal vorbeizukommen, mir zu helfen. <Musik>